Wow, was für eine gruselige Musik hier in der Höhle, oder was meint ihr, Leute? Willkommen zurück zu Pokémon Silber und sofort geht ein Trainerkampf los. Du, du, du, du, du, du. du bist auf dem Weg nach Azaleo City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Was? Wer hat hier gesagt, dass du das entscheiden darfst, mein Freund? Burkhard? Hä? Ha? Hast du... Oh ein kleinstein, ja. Okay, okay, fair enough. Aber nur Level 4. Ich würde sagen, wenn man sich so meine Level anschaut, 13 und 17. Level 4 ist dann schon ein bisschen you get me, so oh, weißt du? Das tut ein bisschen weh. Aber ich mache trotzdem kaum Damage, alles klar. So. Ich spur hier ein bisschen vor, weil das ist zu langweilig, gegen den Level 4 Kleinstein zu kämpfen. Nochmal! mal äh, komm. Da kannst du nicht mein leveln, Alter kannst du nicht mal leveln gut das ist ein level level 8, okay kannst du ein bisschen was bekommen aber komm mal, komm mal on. oh oh oh okay okay ich habe mich entschieden ich gehe erst wenn meine Pokémon stärker sind ja besser so besser so besser so hey wirds kämpfen super super scheiße wirds mein Pokémon noch immer das ärgert mich wirklich sehr ja, ich, ich wundere mich auch wirklich, dass wir bisher noch gar keine Zusatz gesehen haben. Haben wir jemals ein einziges gefunden? Weit? Feuerspucker, weit? Warum gibt es eigentlich die Feuerspucker in keinen einzigen pokémon teil mehr? Wow, der smogon sprite sieht erst jetzt? Sieht aus, als wäre der irgendwie possessed von einem Geist oder so. Seht ihr das? Diese ganzen Rauch da, das sieht aus, als wäre das so Geisterrauch. Das ist der Typ Geist. Soll aber Gift darstellen. Smogon ist Typ Gift. Ich dachte früher immer Feuerspucke hätten nur Feuer-Pokémon, wegen dem Namen, aber nein. Und wir werden uns heute noch entwickeln, auf jeden Fall, 100% pro. Da freue ich mich auf die Entwicklung. So, aber erstmal das zweite Smogon noch mal killen. Ach, ist das nur Level 6? Warum sind die so schwach? Das war wie, jetzt würde ich gegen ein wildes Smogon kämpfen. Wo ist die Herausforderung? Leute, come on. Ich bin durch! Äh, okay. Dann bist du wohl durch. Oh, komm, zu komm, zu trau dich mal! Kratfratz. Mhm. Hab ich keine Lust zu. So, weg mit da ja. Ein super Ball. Episch. Superbälle sind toll. Wir kriegen uns dann sehr viel Bälle, das Gefühl. Und wir finden immer noch keinen Zubat, im Wilden. Und noch ein Ball. X Angriff, die X-Sachen. Habe ich ja gesagt, die bin ich bin jetzt kein Fan von. Wird sich wahrscheinlich eher nicht so. Ich kriege wirklich nur Radfahrzeuge zu finden. Dein Ernst jetzt? Ach und hier kommen wir übrigens noch gar nicht weiter. Ich kann mit dem Typen reden, aber jawohl. Ich traue mir nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Ist für später auf jeden Fall gedacht. Ähm, deshalb lasse ich es erstmal. Komm, das haben die auch hier gerne an diesen Ort. Im Remake. Weil hier ist irgendwie nichts, das ist der ja Kasse. Mit Licht jagt einem eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein. Ja, das stimmt. Deine Pokémon zum Beispiel. <lacht> Voll die Noobs. Oder habt ihr gerade diesen Grafikfehler gesehen? Oder war das jetzt gerade nur ich? Wie war der Trainer ganz kurz unten rechts zu sehen? Weißt du, ob das jetzt nur ich war oder. Ob das wirklich gerade so ein Grafikfehler war? ja no, auf jeden Fall. Aber da sehen wir mal wohl ich mag diesmal tatsächlich, das ist echt nicht schlecht. <lacht> Wolpik kann sich zum nun entwickeln, was ein sehr schönes Pokémon ist. Also Wolpik ist schon eine coole Feuerwahl. Also eine coole Wahl für Feuerpokémon meine ich. Aber es wird gehen, denn wir haben schon Feuervieh. <lacht> Und das ist er down. Blitz! Okay, Blitz. Das Feuermann des Pokémon erleuchtet diese Höhle. Ja, das stelle ich mir vor. Oh, das ist allgemein Sackgasse. Oh, was? Die Sackgasse? Vielleicht haben die die Höhle geändert. Muss man hier mal? Anscheinend. Oh, die Musik. Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Okay, Guck ihn dir an der poké Satoru. Ich Oh, Fleckmann. Guck doch, guckst dir an. Nein, das ist so süß. Das Sprite ist so süß. Ist einfach so auf dem Rücken rollt. Oh, es ist so cute. wenn man das nicht süß findet, dann weiß ich nicht. Was ist los mit dir? Und äh, Amphi ist sehr effektiv, denn. Ist Wasser Psycho und wegen dem Wasser Typen ist Elektro sehr effektiv und somit down und hoffentlich dadurch ein Level ab, damit sich ein Party bekommen kommen Und Spiel, jetzt, jetzt, Yes jetzt, Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. ja, wie fühlt sich das an? Uff, mein armes Pokémon, hey, am sich. an Amphi wurde zu warte hat das fell verloren. Hat sie noch ein Schal. <lacht> Können Sie uns mal ganz kurz im Kampf anschauen. Ich kann euch aber sagen, Amphi ist ein gutes Pokémon. Äh, War die nee. wirklich ein gutes Pokémon. Vor allem die letzte Entwicklung dann am Ende. Aber da kommen wir noch zu. Aber ja gut, Igilava ist auch ein gutes Pokémon. Müssen wir halt erstmal entwickeln, dass es halt voll potenzial hat, aber trotzdem ist, sind beide sehr gut. Ich glaube, links geht's nicht lang. Dafür muss man nach rechts oder. So. Warte, was wo bin ich hier? Bin ich komplett falsch abgebogen oder so? Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir hier nicht lang können eigentlich erstmal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Ja, hier ist so ein Bonus. Oh, Ohne TM aber. Okay. Die möchte ich mir gerne mal anschauen. Wussten die. Sternschauer. Das ist eine gute TM. Vor allem kriegt man die in fast jedem Spiel irgendwie am Anfang. Könnten wir beiden beibringen. Hm. Aber glaub ich, TMs gehen nur einmalig, ne? Ah, lass lieber. Ich hab sonst Angst, dass ich's verschwende. Wee. Wee, wee, wee. Ich hab das Gefühl, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Da geht es ja nicht lang. Ich jetzt nicht. Ich war noch nie stuck in dieser Höhle, ne? Jetzt im Let's Play schon oder was? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss irgendwo was falsch sein. Und hier finden wir mal ein Zubad, by the way. Habe ich leider ein bisschen geskippt, aber hier ist ein Zubad. Schön, dass wir mal einen Zubad sehen. Das ist jetzt echt seltsam. Ist denn hier der, der Weg? Ich bin gerade wirklich verwirrt wie noch nie. Normalerweise geht's hier lang. Vielleicht haben jetzt ein Remake. Ge Nein, das können wir nicht mal so geändert haben. Nein. Das war schon immer gleich. Okay, Leute, ich werde mal ganz kurz die die Aufnahme beenden und schauen. Was ich falsch mache. What the heck? Nein, ich möchte mich dazu nicht wissen. Route 33. Überhaupt nicht peinlich? Nein, nein. Und ich sage auch noch, das ist eine Sackgasse. Mhm. Ja, schauen wir mal genauer. Und der Trainer ist cool, das weiß ich noch. Ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Okay. Also für den Overwatch Sprite ist das schon impressive. Der Tom hat nämlich nicht nur einen Kleinstein, sondern auch ein anderes Pokémon, was ich sehr cool finde. Und ähm, ja. Tatsächlich habe ich früher mal gegen... gerne gegen ihn gekämpft. Oh Gott, Steinwurf, oh, oh oh oh oh oh oh oh! Oh ich lebe noch, okay. Und wie mache ich ein bisschen zu viel Drama, wenn die mich angreifen. <lacht> Steinwurf, oh das könnte sehr... sauber machen, ja. Oh, genau dafür hatte ich allerdings eben Angst. Schnell trank. Ich heile fast gar nichts. Ja, da kühlt mich. Der kühlt mich. Ja, bin tot. Scheiße, wenn ich jetzt verliere, ne? Wenn ich jetzt sterbe, dann war's das. Okay, ich, ich spule nicht vor, Leute. Ich spule nicht vor. Tut mir leid, falls ich jetzt gerade ein paar Leute genervt habe. Dadurch, dass ich gerade durchs das Vorsprung jemanden umgebracht habe. Ich lasse es jetzt. Aber ich mache halt kaum Damage und der macht mir so viel. Heuler. Muss mir Damage machen. Nein, was Heuler macht doch Angriff weniger. Na, auch nicht schlecht. Eigentlich auch nicht schlecht. Obwohl Steinwurf ist das physisch oder psychisch? Ich bin mir gar nicht sicher. Ganz ehrlich. Hier ging daneben. Okay einmal kann ich noch, okay, verdammt letztes Pokémon 1 KP Hilfe aber ich mag den Trainer, weil der ist echt äh, eine Herausforderung würde ich sagen oh Gott, Scheiße, Scheiße, Scheiße. komm, YOLO okay, nochmal Jolo mache ich nicht, einmal heilen ich, ich spuche gerade vor aber ich spuche gerade nur vor, weil ich halt kaum damage gegen ihn mache geht okay, drauf da der muss tot sein, der muss tot sein ich muss die ganze Hülle neu machen, okay wow der ist ein schwieriger Kampf und ich habe leider ein bisschen vorgespult. Das war's doch nicht, stimmt. <lacht> das war's doch gar nicht. Ja, jetzt kommt sein Macholo. Ja, und äh.. Ja, da kommen die Probleme rein. Aber es ist nicht Gestein, sondern Kampf, weshalb ich Feuerattacken einsetzen kann und sie mehr Damage machen sollten. Äh. Ja gut, Elektro weiß ich nicht. Also kann ich angreifen, aber. Oh, es macht gut Damage. Es macht gut Damage. Oh Gott, Fuß geht, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin schneller, ich bin schneller. Yes, ich bin schneller. Gewonnen! Heilige! Boah, Heilige Makrele, der, der Typ ist echt stark. Wow. wow. Nicht schlecht, du hast echt äh, viel drauf. Danke, Mann, du aber auch, ey. In den Bergen sind wir Wanderer ja, in unserem Element. Wow, du bist ziemlich stark. Ja, du auch. Gibst du mit deine Telefonnummer? Äh, Klar. Weißt du ganz ehrlich? Bei so einem starken Trainer, sage ich mal ja. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Ja, da wird sich jetzt hin und wieder mal, da wird hin und wieder mal unserem Abenteuer uns anrufen und sagen, yo, ich habe ein Item gefunden oder yo, ich habe mal Bock wieder zu kämpfen, meine Pokémon sind stärker geworden. Und jetzt sind wir in der Stadt angekommen, Ja, yeah. Äh, wer bist du denn? Es ist gefährlich, da hineinzugehen, deshalb stehe ich hier wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Äh, keine Ahnung. Der Fleckmon-Brunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gähnen eines Fleckmons Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Genen eines Fleckmons vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Krass. Was der Fleckmons so drauf hat. Das ist auf jeden Fall Anzahl der sind angekommen. Denn gibt es auch eine Arena, die wir in der nächsten Folge vielleicht machen können. Werden wir mal sehen, ich werde nicht spoilern. Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Was? Das kann man doch nicht machen. What? Hier gibt es keine Superbälle. Ich werde mit Pokébällen auskommen müssen. Ich wünschte, Kurt würde mir einen seiner Bälle machen. Kurt? Was ist das denn? Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Aber manchmal sind Kurzbälle besser. Okay, alle sind so Fans von Kurt, warum das ist. Bestimmt werden wir ihn noch kennenlernen. Ho, oh, Holzkohle! Ui! Bevor ich das aber kaufe, ich glaube, das kann man hier irgendwo einfach kostenlos finden es gibt super tränke es gibt super tränke leute oh, das macht mich glücklich ich komme mir fünf stück gleich So, haben wir genug bälle ach sieht man gar nicht wieder man von dem item hat. da kommen wir mal fünf tränke weil ich habe gar keine mehr zack nice nice alles klar das schaut aber auch mal besser aus muss ich sagen und da ist die arena wie man sehen kann aber da versperrt so ein typ hier die arena City also hier ist hier die Pokémon Arena Leitung Kai. Die lebende Kämpfer-Pokémon-Enzyklopädie. Ah ja. Hast du schon mal eine Fleckmon route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Äh, nein. Bist du gekommen, um kurz zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Also, er ist anscheinend hier irgendwie die, die Ikone von dieser Stadt. Holzkohle? Oh, oh, achso. Nicht offen. Holzkohleofen. Gab's hier nicht irgendwo eine Holzkohle versteckt? Also im Remake auf jeden Fall. Aber ich glaube, die kriegt man noch geschenkt. Ich werde es jetzt erstmal nicht kaufen. Heißt halt, Holzkohle kann man meinem kann man Feuerpuppen geben und versteckt halt Feuerattacken. Ähm. Das ist schon ganz gut. Ja. Wo sind nur all die Flagmons hin? Sie sind irgendwo zum Spielen hingegangen. Okay. Alle Fleckmann sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes Sonic auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser wir bleiben zu Hause. Vor allem zu diesen Zeiten. Nee. Oh Gott. Hm. Haben wir damit schon geredet? Nee, oder? Azalea City. Hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie. Okay. Kurzhaus. Ach, hier wohnt dann Kurt hier Oben gehe durch eine City und du landest im Steinheichen-Eichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers, können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Okay, Gut. ja, hier oben gibt es auf jeden Fall noch mal einen Baum. Kriegen wir eine Aprikoko-Wiss, also weiß. Was ist denn bitte eine Aprikoko? Kann uns Kurt da vielleicht weiterhelfen? Hey Kurt! Hm, wer bist du? Mike, was? Du willst wissen? Also, du willst, dass ich ein paar Bälle mache. Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor drei Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich Ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Flegmons. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Okay. W warum ruft uns jetzt an? Mike, howdy. Ich bin's, Tom. Ist es heute nicht schön? Mein rolle sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Hey, hör mal. Die Tage habe ich fast einen Habitat gefangen. Oh, das war so knapp. Bis später. Ist das? <lacht> Ist das so das Ernst? Okay. Großvater ist fort. Ich will mich so einsam. Oh. Armes Ding. Okay. Hier können wir uns heilen. Wait, what? Was ist das für ein Sprite? Das sieht so seltsam aus von der Frau. Weißt du, lieber Apecocas, Bescheid? Brich eine auf. Hülle sie aus. Und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Okay. Vor der Erfindung von Pokebällen hat jeder Aprikokos verwendet. Sicher? Auf BildspC PC können dann bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Ja, Sherlock. Beherrschen deine Pokémon vor allem Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn ein Pokémon besiegt worden ist. Ja, das haben die extra gemacht damit man nicht gesoftlockt wird. So, aber jetzt erstmal hier Island. Oh yeah. das macht mir schon ein bisschen bedenken. Was wenn Kurt es nicht alleine schafft? Sollten wir. Ach, ich weiß nicht. So. so. Sollen wir nachschauen gehen, ob es ihm gut geht? Ja komm. Okay, der Typ ist tatsächlich weg, der Wache. die Wache. Wollen wir rein? Rein da! Äh, hey, Kurt, cool, alles okay? Oh, hallo, Mike. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ah, mir ist nicht zu helfen. Mike, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Oh mein Gott, wird er sterben? Was passiert hier, Leute?